Bauen, bauen, bauen. Wohnraum, Fehlanzeige. Vier Dinge, die wir ändern wollen, um mehr Wohnraum zu schaffen. Jetzt bei Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Beim Wohnungsbau brauchen wir dringend einen Neustart. Erstens. Baukostenstopp. Über 31.000 Euro pro Neubauwohnung gehen alleine schon für die Bauvorschriften des Staates drauf. Schluss mit Regelungen, die die Baukosten nach oben treiben. Zweitens. Mehr Bauland. Das Bauland in Deutschland ist zu knapp. Wir wollen deswegen, dass die Kommunen alles auf Baupotenzial überprüfen und online veröffentlichen. So soll regelmäßig geprüft werden, wie die Nutzung dieser Flächen vorangeht oder warum sie dies nicht tut. Drittens. Wandel ermöglichen. Wenn Leerstand bei gewerblichen Gebäuden entsteht, also bei Ladenlokalen, Büros, Kaufhäusern, kann neuer Wohnraum entstehen. Die Umnutzung dieser Gebäude braucht aber langwierige und aufwendige Genehmigungsverfahren, die wir abschaffen wollen. Viertens. Digitalisieren. Die schnelle Erteilung von Baugenehmigungen ist essential. Doch noch immer werden in den Behörden Aktenberge von Unterlagen durch den Flur transportiert. Dabei ist die Planung längst vollständig digital. Völlig aus der Zeit gefallen. Mehr Angebot senkt den Preis. Auch bei Wohnungen. Wir quatschen also nicht, sondern